Hast schon gehört, die Maskenpflicht soll demnächst sogar online gelten. Online. Und zwar auf allen Social-Media-Plattformen. Nagi, wieso denn das? Zum Schutz vor Influencer. Welches Wunder kann geschehen? wenn man ein Smartphone mit aufs WC nimmt. Die Entwicklung vom iPhone zum Pipi-Handy. Aber nur, wenn der Wasserhahn mitwirkt. Was war der Anlass für den weltweit ersten Shitstorm? Die Idee eines innovativen Bauers, der probiert hat, die Gülle über die Beregnungsanlage zu verteilen, dabei aber die windunterstützte Reichweitenvergrößerung völlig unterschätzt hatte. Was unterscheidet 5G von 3G? dünne Äste.